Ihr Geschäft, Ihre Mitbewerber, Ihre Innovation – die warten nie. Branchenübergreifend warten Organisationen jedoch im Durchschnitt drei, vier oder sogar mehr Jahre auf die Aktualisierung ihrer Design-, Simulations- und Fertigungssoftware. Sie überspringen Versionen und verhindern, dass neue Funktionen und Verbesserungen genutzt werden, die die Produktivität verbessern und die Innovationsfähigkeit beschleunigen könnten. Warum wird gewartet? Oft, weil die Bereitstellung neuer Versionen komplex und zeitaufwendig ist oder Ihre vorhandenen Daten funktionieren nicht mehr richtig mit der aktualisierten Software. Wir haben daher diesen Ansatz neu überdacht. Lassen Sie uns zu einem Modell mit kontinuierlichem Release-Prozess wechseln. Mit der neuesten Version von NX sind wir die Ersten in der Branche, die einen kontinuierlichen Release-Prozess anbieten, damit Sie schneller und einfacher von den neuesten Funktionen und Verbesserungen profitieren können, um Ihre Produktivität zu erhöhen und Zugang auf die neuesten Technologietrends zu haben. In unserer Voice-of-the-Customer-Umfrage 2017 sagten Sie, dass Sie neue Erweiterungen schneller bereitstellen möchten, solange sie kleiner und einfacher zu installieren sind. Daher haben wir Aktualisierungen schnell automatisiert und nahtlos gemacht. Unabhängig von Ihrer aktuellen Version und Ihre vorhandenen Daten bleiben dabei erhalten. Mit dem kontinuierlichen Release-Prozess von Siemens NX können Sie jetzt den Wartezyklus beim Upgrade unterbrechen, damit Sie Ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind. Und schnelle Innovationen schaffen. Kontinuierlicher Release-Prozess. Eine weitere branchenweit erste und bahnbrechende Innovation von Siemens PLM. Siemens Ingenuity for Life.